und oh, willkommen Mein Name ist die und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Super Smash Bros Ultimate. ja yeah. wie was man mal hier, hier mal reingehen? Ne, haben glaube ich noch gar nicht abgeschlossen. Ne? <lacht> okay. Gute Idee. Ja, finde ich auch. Ne? Gut. Ich nur noch mal wenn man, wenn man da zur Truhe hinkommt oder so. Kirappe. So, ich spiele übrigens Baton Link, weil er für so gut. in der letzten Part, also warum nicht weitermachen auf diesen Erfolg? Ne? rede ich eigentlich da aber nicht so erfolgreich war irgendwie 6.9 ne? egal da dürfte zu machen sein da so, unsere ultimate geht ein bisschen schneller wir haben einige veränderungen äh, an unseren fähigkeiten gemacht und wow. so hoffentlich alter Ja, war nur. Also warum kommen die ja nicht? Wir haben nur acht Stück übrig. Warum kommen die alle nicht? Na, naja ihr, kommt mal hier hin. noch wenn mich die krabbe jetzt hier raus habe. und schon voll ich bin raus war die musik gewischt so ich weiß gar nicht ob was für eine fähigkeit ich hier hochbauen will will ne? Jeden Spiel eine andere Person im Okay, ja, Niki EVA Trophäen. Ja schon, da ist ein Kämpfer für den Kämpfer. Das war mal tun. Link dadurch bekommen, wenn drei Gegner bist du, sagt Godzilla. Wir haben alle ultimates diese einsetzen können War meine lebt doppelt so schnell Was macht er jetzt ne? der nicht okay, ich nehme an die zeichnet hier die ganzen sachen ne? das ist jetzt nicht so nervig wie ich mir vorgestellt habe also okay, einer ist weg wir. So, du bist weg du bist weg so, sehr gut, ich bin gut. Echt gut mit Tuning. stärke Schildhaltbarkeit auch nicht schlecht. Jetzt kommen wir zu neuen Kämpfer und zehn Lernpunkte. Soll immer mal bis ist Game and Watch fast. Ich habe mir ja eher so Pacman vorgestellt, aber was soll's richtige Entscheidungen in dieses Spiel zu stellen hallo. macht er hier schon wieder so Schwierigkeiten? wie das denn du ein auf einmal? Ja, verdammt. erst 38? Ey? Sag mal, was mache ich hier eigentlich? Oh, was? Boah. jetzt ich einfach Ich wollte einen Pfeil auf den schießen, aber jetzt nicht. Genau in dem Moment ist mein Ultimate ready gewesen. gibt hey, gibt's da jetzt einfach nicht. Ich habe einfach Zeugs auf dich und fertig. Einen aggressiven tonfall bei link hört man wenigstens hört man nicht so aggression weil den hört man einfach nur den typen der irgendwie leiden hat tun link ist da irgendwie so Boah, jetzt hat ding weg ey. okay Sehr gut. mister game watch kämpft nur mit Will ich nicht wahrscheinlich nicht in diesem muss spielen werde weil er ist zu leicht der fliegt locker aus nee viele punkte brauche ich noch mal 50 ne für irgendwas hier an der 40 starken angriffe stark eigenes Smash angriffe vergützt Smash auf das sind eigentlich auch sehr gute sachen warum habe ich die nicht am anfang angenommen von anfang an da wie komme ich jetzt an die schatz oder hier bin ich wieder am anfang 13 Donkey Kong Junior. Wir sehen ihn auch, ihn so so zu Will. Sein läuft töten. Nee, lass mal das. Nicht wenn da, das nur eine Sackgasse. Also wenn ich nicht irgendwie vorankomme, dann wird das noch vertragt Musik. Ja. Ja. Ich wollte den auch abgrenzen. Genau so. Was Bubbles und schon immer mein lieblings PowerPoint, Girl. So, Tor. Ja, wartet hier prince Richard, unverwundbarkeit für Gegner. Gegner dürfen manchmal super stark aus. Gucken wir mal, das Auto nicht merk gerade, weil nur ein Gegner ist, dann kommen. Ach der Typ! Was? euch ich die Bombe auf amerika Da! Noch ein aggressives Kind. Wofür oh, pustest du dich mal? Oh, der ist weg. Kommt, der aber, wieder. Der kommt aber nicht wieder ne. Ja, ist junger Link, gegen den ich kämpfe. Ja. Oh Gott. Mine. Da oh, hätte ich den damit getroffen. Ey. Tschüss. Sag ich doch. Nicht so schwer. Sehr gut. Das läuft gerade. Ich sogar an kannten ja das weiß ich das ist ein richtig nerviger richtig nervige weise sich wieder ein stage schreit zu holen da haben wir da mal gewonnen street smash ja da war irgendwie so ne? Ja, war nicht irgendwie so mini oder so okay. der spielbildschirm ist langsam kopf drin level 1 gegner schaue ich locker Und dann rechts haben wir noch ein neues gebiet oh gott, gott. ich bin mitten da durchgefallen hab gesehen oh, ich die gegner aber auch einmal haben ne? lassen die aber auch nicht locker ey. ist wäre irgendwie lustig gewesen wenn der als der bildschirm sich umgedreht hat wenn er wieder zurückgekommen wäre dass ich auch die schwerkraft umgedreht hätte Und zurück man da vielleicht schon aufgedeckt von der karte lass man sie oh, fast alles ne? das ist ein gebiet wo wir schon mal waren was ist das denn was hat denn? Ahnung. Lip. Von daher kommt diese Flower äh, Blume. Äh, mich schwer kann man sehen, ob wir uns in Dauerschein für dich. Ich den ins mit Lipsticks. Oder oh, Lipstick. Stick. Ja, wir mal. Ich krieg Dauerschein, das ist schon mal sehr gut. aggressives Kind. Sag mir nicht du spamst diesen Einlauf die ganze Zeit. Wo bist du denn ist so witzig. pummel macht überhaupt nichts. Oh, ich habe gesehen, was du vorhattest. Ey. Du wolltest hier Rest einsetzen, ne? Blöds Mistviecher, damit haut, wollte mich damit einen Schlag weg, ey. Ich werde einen Moment hier unachtsam, ne, und dann passiert das. Pass tut natürlich perfekt abwehren, ja. Gott sei mit so an. Machen ja mal. mal mein Smash angefallen Ja, gut Also schon wieder versucht. da also bist ist meine Ultimate ready ist, mein Gott. auch also sehr gut. Ich habe mir gerade nur so gedacht, wenn die ein bisschen näher am Rand gewesen wäre, dann wäre es gewesen. Und dann willst du doch raus. Sehr gut. Okay. Was haben wir da noch? Das ist ein Schalter. Almond celica aus Fire Emblem Echos. Fire Emblem Echos. Kampfthema. Oh Gott. Oh nein, das wird sehr nervig. Eigentlich nicht. Wieder so absmash im... Was? Im, oh. Eigentlich relativ viel abziehen, da ja. wäre irgendwie voll der Dickmo von dem, wenn die einfach den Bummern einstecken würden. Verdammt. Komm her, sehr gut. Die hätte in die in die Eier getreten. Auf Level 99 Evolution möglich. Ja, dann werden die erwachsen. Halt, ne? So den Hauptcharakter an. Äh, da haben wir Schalter. macht man den erst mal. Da ist eine Brücke sehe ich gerade. Oh. Gibt's irgendeinen Grund? Nee, da erinnert das Ding. Was hat denn hier? Wie passend ich bin tun link also Phantom, wir letztens bekommen, wenn ich mir nicht ja, genau jetzt die ganze Zeit den angefallen. Okay, das ist nicht so stimmt. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, hier nur gegen das Ding her zu kämpfen. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Sehr gut. So komm her. Habe ich getreten? Tschüss. wir machen level 99 evolution verfügbar gut und ganz schön fortschritt eigentlich nämlich so fragt so mein Gott wir können hier fast alles hier schon erreichen eigentlich lassen da mauser glaube ich auch super super mario Bros 2. Ja, hört man schon eine Musik? Du hast eine Bombe. Ich habe auch eine Bombe hier. Oh. <lacht> ja, gut. Ja, wir machen echt Fortschritt in diesem Part. Und jetzt der ergiebigste Part von allem ist ja Abenteuer-Modus. Jedenfalls ja da kann man nicht hinfahren also hier ist game street fighter stärke beinahe für gegner diesen exakten kampf hatten wir doch mal bei dingens bei der dingens hier, mein gott geistertafel also kommen in der geistertafel eigentlich nur die kämpfe vor die dings auch vorkommen oder wie ich weiß das war richtig nervig richtig vorsichtig hier machen. Oh. ich hasse so schnelle Gegner, die einfach nicht anhalten können und die ganze Zeit rumzappeln. Ey. Das Schlimmste ist, im Competitive sieht das halt genauso aus, wenn er gegen jemand Online spielt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich wirklich irgendwie Bock habe, Online zu spielen die chance hat gegen jemanden kämpfe der genauso spielt wie irgendwie so ein pro es war noch sehr gering aber trotzdem sind welche da draußen ja. äh, ist vollgebracht. gebracht ist das Tschüss. Okay. Jetzt mal kriegen wir so. Okay, ich weiß genau irgendwie. Wollten sie ja bekommen, aber ging nicht. Ich habe ich irgendwie dieses Minispiel spiel hab. habe so, da waren wir einen Stein. Mehr. überall Steine. hier du, du Badly oder was weiß ich wie die dinge heißen. Ich glaube, so heißen die nicht. Felix. Er ist nicht aus feiern ich glaube ist aus goldzun ja. ich habe da irgendwie so anti erdbeben ausrüstung aber muss zu schaffen sein ne? erdbeben ist jetzt nicht so ich hab schon wieder falsche dinge ausgerüstet <lacht> Ja, gut, dass ich ihn gefallen bin ne? sonst hätte ich mich angegriffen Warte, noch mehr erdbeben mich auf den Arm nehmen? ist mir auf namen nehmen jetzt eigentlich ich jede sekunde ein erdbeben das ist das halt. so <lacht> Zurück landete der gerade da Irgendwie passend, dass wir irgendwie hier so tun selda als Geist gerade ausgerüstet haben. So, jetzt wieder so ein dingen Cat Anna. <lacht> Schon wieder schick. So. so wieder ein schönes Ding in hier freischalten. Soll man in den Shops ja nachschauen. Hat also die ganze Zeit geschützt Warum auf mich? habe ich dann getan? Ich bin auch Feind von Hühnchen. aufzuspringen Oh Gott! Ich so einen Schritt nach auf die Seite gehen musste, Ja, das ja einfach, wenn die ganze Zeit wie eine Irre rumspringst, ne? springst halt den ganz viel Mist rein. Na oh, du. Verwirrt. Ah, oh, du bist mir oh, Ich lebe noch gut. Also mal eine Sekunde stehen bleiben, so hier das start Geh raus, ja, blöde Kopf. Oh, ich bin schick, springen springe in der ehrlichen Bildschirm. Oh den von kent und absuchen kennt er ja von mario wer war ja auf diesem kanal angriff Greifkraf, greifkraft angriff tempo angriff standard ja ich will irgendwie gerne mehr diese dojos benutzen ich finde ich bringt es halt nicht so So, bauen brücke geben mir das geil Sag mal ausgeben Jung hier 40 Hey, Boom! immer mächtiger, immer mächtiger. Da kann man schönes hier kaufen. Lernen wird wäre toll. Oder jetzt mal hier wie so ein Level 4 Geist. Ne? Ich kann leider nicht sehen, was die machen. Turbo Start, wenn man jemand sagen, was da macht. Ich nicht sehen. Geil. haben wir noch jetzt zur Auswahl. schau Das wäre dann noch Platz für zwei Läden, ne? Ja, noch nix. Wird schon fast gewollt diesen ein level 4 geist zu kaufen. Da war der schon wieder rot, da war wieder so Angriff, oder? hast du in der Spezialtechniken hoch? Das klingt doch gut. Stärkt gleich Spezialtechniken. Ja. Den rüsten wir mal aus. Weil ich mag ja meine Spezialtechniken, ne? Äh, der ist mein, das sind Subgeister, so. Also hier zum beispiel äh, neuester boom äh, bester rang Nahkampfwaffen Nahkampfwaffen braucht verbraucht schon wieder zwei angst auf gegen helfer trophäen macht ihm um gegen einschlafen spezialstandard gut gut, cool. guck mal wie überpowered wir sind ja, gut, da war mal hier hart der aus feiern Emblem Awakening, er ja, klingt sehr nervtötend wir haben noch ein paar andere Sachen. Hier. Laut. Ja, Machen noch mal falls kaputt. Da ist ein Kämpfer. Wer ist er hier? mit der aus? Er ist auch aus Feiern. Wir ja Gebiet oder was? Ach, wegen dem Feuer. Ich verstehe <lacht> so ein paar Gegner. Wenn wir ja noch hier hey, den Typen, den haben wir noch ganz am Anfang bekommen so ganz ganz am anfang weil war der erste geist wir bekommen haben habe ich glaube ich irgendwie ich habe das spiel zum ersten mal gestartet und wir schon direkt bekommen aber bis euch mal ein bisschen freiraum ihr seid mir alle zu nah nicht so auf den haaren Und ich weiß gar nicht ob dunkle Samus auch weibliches wird dunkle Samus genannt also nicht dunkler Samus. also ich meine dies auch oder? knapp knapp. nicht mal mein, dies auch weiblich äh. oh. hm. ja. einen hauptmann schlagen. aber warte Ja, 20, sehr gut und einfach hier platzieren, ja. bei den kriegen wir auch noch. Okay, was soll's. Ich habe viele Sachen, nicht auf den werfen kann oder so. Also mich also raten, das riesig. Ja, wo habe ich daten gewusst, ey? Also ja. ja, war ich wollte oh. Ich dachte, du setzt die ganze Würfe ein. Du bist doch Gutsman. Ja, das ist Move von Gutsman. Boah. das also war auch wenn so blocken aber war der kampf nicht mal so stark so ja schwer super Rüstung, das stimmt. manchmal mal bei den ja. Ob Fox wäre irgendwie besser gewesen, Der Pisser, der schießt die Dinger aber auch auf mich. Man ist auch so ein mit dem bo Mein Ultimate war gerade ready. Willst mich auf den Arm nehmen? Mega Man ist auch echt so ein charakter mit dem komme ich echt nicht klar. So als Gegner, so merkwürdige Angriffe. der kriege ich auch noch. Ey pass auf, wie langsam der sich auf uns zu bewegt. So ich gehe einfach weg. Mein Gott, ich wollte das doch nur auf den. ich brauche so super rüstung das wäre irgendwie 1a ah, mich los auf zitronen auf mich zu schießen Aber du sollst ey, ich will da doch nur auf den drauf kicken klappt bei mir nicht da ja, komm. ja okay ja, irgendwie war sie nicht voll bescheuert gespielt in den Letzten momenten das hat es ein bisschen einfacher gemacht so, Stufe 1 nö, okay was das für diesen part 1 okay ich sehe gerade ich kann irgendwie was hier machen ist es warum das mal gucken jetzt ich das wäre nicht schlecht das andere wäre es mal nicht so wichtig ne so wer ist mir wieder kommen du während zwei stunden um 570 schon mal wieder ein paar hin Und werden im Part. Gut. ich natürlich wieder sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und und ich hatte euch der gefallen, wenn ja, hinterlasst doch mal ein Like, ein, Aber oder ein Kommentar, das wäre super lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ah. Okay, im nächsten Part, also beim nächsten Part. Dankeschön und tschüss.